Dann gucken wir jetzt mal wie es draußen aussieht. Aha, Nebel zieht hier oben lang. Da oben ist das Zelt von Michelle. Wenn wir hier gucken, ein bisschen nach hoch, da sieht man den ersten Rauch aufsteigen. Da ist unser Frühstückszelt. Ader, Ader, Ader. Du bist da, ich da. Komm, Ja, Ja, so geht das hier immer schön durch durch den Matsch Die Kinder, es ist das schön macht das Spaß wir haben jetzt ein kleines Problem wir haben uns nämlich hier verlaufen da geht es nicht mehr weiter wir wissen nicht genau wo wir sind dass hier wirklich gar kein, gar kein Pfad ist, ist nichts zu erkennen und wir jetzt hoffen, dass wir irgendwo nochmal drauf kommen und schauen, dass wir da irgendwas finden jetzt haben wir nach ein paar Minuten hin und her laufen haben wir unsere Träger wieder gefunden, die sich ja natürlich hier auskennen, weil für uns sieht das hier alles ja ein bisschen gleich aus. Ja, Habe ich mir schon vorne das Wasser noch. Da kann man nicht irgendwie so abkommen, alten ja, das ist der Keeling, den will ich halt schon. Das ist sogar der Typ. Ja, so Aufgeriesen. Jetzt erreichen wir unser Lager Nummer 2. ist schon sensationell, was man hier erlebt und sehen darf. Da oben arbeiten die Jungs. Ja, gerade mal die Stiefel ausgezogen, die Füße sehen aus wie matsche unfassbar kalt durchweicht ja, wir merken jetzt langsam dass wir erschöpft sind es ist nicht ganz ohne durch diesen dschungel zu latschen wir haben uns auch verlaufen wege zu finden ist nicht das allereinfachste jetzt sind wir im zelt kies und ich haben zum glück unser zelt schon bekommen die anderen zelte sind noch unterwegs und die anderen müssen noch sich irgendwie am feuer wärmen während wir wenigstens die chance haben hier Schlafsack schon mal zu liegen und ein bisschen zu chillen. Man merkt aber schon, es geht ans Eingemachte. Die Kla äh, Motten stinken wie Sau nach Feuer. Man selber ist super schmutzig und man gewöhnt sich an alles. Ja.